Bedanke ich mich jetzt bei allen, die noch gekommen sind, zum letzten Vortrag des Tages hier. Und zwar wird uns Peter Pridal etwas vorstellen zum Thema Open Map Tiles. Guten Nachmittag. Ich heiße Peter Pridal und ich arbeite für ein kleines Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz. Wir helfen Institutionen und Uh, Firmen uh, eigene Karten einsetzen, entweder basiert auf Open Data oder mit, auf eigenem Data. Uh, wir sind uh, Experten in Kacheln, uh, Raster und Vektoren. Uh, mit Firma in, uh, mit, mit uh, Büro im Kanton Zug in der Schweiz und andere Büro in Tschechien eigentlich. Uh, ich will da sprechen über unser Open Source Projekt, der heißt Open Map Tiles. Uh, Sie können alles finden auf openwebtaus.org und das beste Vorstellung von dem Projekt ist, uh, zeigen, was können Sie erreichen innerhalb uh, uh, fünf Minuten uh, mit dem Projekt. Wenn Sie auf die Webseite gehen und uh, klicken auf Install Map Server, uh, bekommen Sie eine Schritt-nach-Schritt-Installation uh, Uh, Guide für Windows, Mac und Linux und eigentlich für jedes Linux kann man mit zwei uh, Commands die, uh, die Map-Server uh, Package, also Software der eigenen Karten läuft, uh, installieren. Uh, mit diesem Docker-Command habe ich jetzt uh, uh, downloadet uh, das, uh, das ganze Software und jetzt läuft es auf meinem Notebook. Wenn ich gehe auf diese Adresse habe ich Schritt nach Schritt eine Installation, wo ich auswähle, im ersten Schritt, was für Region will ich installieren auf meinem Computer. Das ganze Deutschland braucht etwa 3,5 GB, Dach ist etwa 4,5 GB, Ganzes Welt ist etwa 50 GB. Dann kann ich auswählen, was für Stile brauche ich. Uh, alle diese Stile sind uh, Open Source auf Github und uh, mit offener Lizenz, man kann die anpassen uh, für eigene Firma oder für, für eigene Benutzung. Uh, unsere Vektorenkachen haben 55 uh, Sprachen integriert, das ist basiert auf dem Algorithmus, auch mit Transkription uh, von, von der deutschen, uh, deutschen OpenStreetMap und auf Wikidata. Uh, wenn man will, kann man uh, kann man eigene Stile dazu bringen uh, in den Software. Uh, Unser Teammitglied hat hat uh, auf dem Maputnik uh, Open Source Editor gearbeitet, wo sie visuell die uh, die Stile von den Karten anpassen können, also Farben, uh, individuelle Layers und dann einfach in diesen in diesen Wizard. Uh, laden und äh, es ist dann installiert. Das Software bietet vier verschiedenen äh, Services, äh, entweder Vektorkacheln als Service oder äh, Rasterkacheln, die traditionelle für Leaflet und Openlayers und alle anderen Projekte, aber auch äh, Map-Service für äh, GIS und äh, Ausdrucken-Möglichkeit in höherer Auflösung, äh, wo man äh, Raster bekommen kann bis bis 600 DPI mit dem gleichen Stil. In den nächsten Schritt laden wir jetzt die Daten, die schon vorbereitet sind, auf unserem Server in auf diesem Notebook. Und wenn die wenn die durchgehen, kann der Software die benutzen. In diesem Moment kann ich der Notebook ausstecken von Internet und gehen in den Wald. Und ich habe das ganze Region, der ich ausgewählt, offline auf dem Notebook oder auf dem Server, wo es installiert ist. Und ich kann alle diese Map-Services äh, benutzen, äh, weil es läuft auf dem Notebook mit Open Data und Open Source äh, gemacht. Das da ist ein Beispiel äh, für Vektorkachel-Viewer, äh, also basiert auf Mapbox GLGS in diesem Fall, aber es kann genauso äh, Open Layers-Viewer sein. Da kommen die Rasterkacheln. Uh, bis es um Stufe 20, uh, automatisch generiert von den, von den Vektorenkacheln, die ich vorher uh, geladen habe uh, und mit dem Stil, der ich ausgewählt habe. Uh, neben das gibt es die Map-Services, also WMS, WMDS und die Rasterkacheln, die traditionelle, die XYZ. Das bedeutet, ich kann äh, WMS-Link kopieren, in QGIS oder anderen, GIS, anderen Klienten kann WMS einfach, einfach Copy-and-Paste machen und äh, die Basiskarte ladet dann direkt von der Software, der ich installiert habe. Wieder mit dem Stil, äh, der ich ausgewählt habe. Ja, also das ist das, äh, das kürzeste Weg, wo man, wo man sieht alles, was der Projekt kann. Jetzt das Wichtigste ist, es ist alles Open Source und es gibt individuelle Komponenten, die man einsetzen kann äh, und selbst applizieren kann, nur ein Teil oder das ganze Set von Tools oder äh, selbst generieren die Vektorkacheln oder, oder äh, drin bringen eigene Daten äh, und kombinieren und eigene Karten äh, selbst generieren. Äh, selbst, äh, designieren. Also wenn wir gehen Schritt nach Schritt. Oder wie ich gesagt habe, es, es läuft auf GitHub. Alle Source-Code inklusive dieser Daten ist auf GitHub. Das Core von dem Projekt ist generieren von den Vektorkacheln. Die Idee ist, dass ganze Welt eigentlich auf USB-Stick passt. Und es ist so, und diese Software macht Toolchain, wo man geht direkt von OpenStreetMap Planet in der Vektorkacheln, die vorgeneriert sind. Das ist die Hauptidee von, von OpenWebTiles. Und im GitHub, der Projekt lebt mit, mit dem Contribution. Es ist eigentlich ziemlich aktiv in den letzten zwei Jahren, nicht ganz. Uh, haben wir ziemlich viele um, Pull-Requests. Es ist benutzt von mehreren Firmen, Firmen uh, und uh, uh, die Community ist ziemlich aktiv. Uh, das, das wichtigste Teil von dem Projekt ist eigentlich Schema. Das definiert, in welcher Layer habe ich was für Daten von OpenStreetMap oder eigentlich was für Daten von PostGIS-Database. Uh, das Schema ist dokumentiert und offen, CC BY, Uh, Jeder kann es anschauen und lesen, studieren. Wir haben auch uh, ein Inspect-Tool, das bedeutet ein, ein Blick auf, die, da auf alle Daten, die in, in den Vektorkacheln sind. Da kann man einfach zoomen und uh, mit der Maus entdecken alle Attributen von allen Layern. Uh, es ist auch ziemlich einfach zu hacken, wenn man in GitHub geht, unter Layers. Äh, Folder gibt es dann alles, was zu Layer, äh, das, das bestimmte Layer dass der bestimmte Lehrer definiert. Äh, das bedeutet, wir gehen von Impostum Impos 3 ist unsere Komponente, die äh, die ladet die openstreetmap data äh, ins PostGIS und dann haben wir äh, SQL und Mapnik als Generator für Vektorkacheln, äh, wo die individuelle Vektorkacheln durch durch SQL äh, Fragen generieren sind. Also, jetzt kann ich, wenn ich, wenn ich etwas abändern will, äh, ich will einfach in, äh, zuerst muss ich Layer aussuchen, ja, da habe ich Water Name und dann, dann kann ich dieses Code lesen und in einem von diesen Files finde ich das, was, was zu ändern ist und ich kann eigene Fork machen und dann nach Dokumentation mit dem Quickstart eigene Vektorkacheln äh, generieren von, äh, von Planet Extract oder für für ganze uh, ganze Welt. Um, contributors are welcome. <lacht> um, neben neben diesen uh, diese Tools für die Vektorkacheln generieren haben wir auch uh, Softwareentwickler, der der von den Vektorkacheln macht die Rasterkacheln. Uh, <lacht> Unsere Software ist Tile GL. Es ist eigentlich das Rendering Komponent. Es ist basiert auf Mapbox GL Native, das Open Source Teil von, von Mapbox, der Core Rendering Engine. Und man kann aber die Kacheln mit anderen Tools auch benutzen. Das bedeutet, entweder habe ich Stile, die, die in Mapbox-Welt laufen, aber ich kann genauso die Rasterkacheln von den Vektorkacheln mit dem Mapnik generieren und es gibt Beispiele von Beispiele für, für den Karten, die, die das machen. Also es ist ziemlich einfach, starten mit einem anderen Engine, denn die Rasterkacheln generiert. Genauso ist es mit den nativ natal applikationen wo man, wo man ziemlich Auswahl hat, es ist nicht nur Mapbox, SDK, also das ist eine Alternative, wenn man Native Mobile Apps braucht, aber man kann auch genauso benutzen Carto SDK, andere Open Source, äh, nativ, äh, nativ, Code für, äh, für Android und iOS und Windows Phone, äh, für äh, für eigene Karten, zu, äh, für eigene Mobile app zu schreiben. Ähm, genauso auch Tangram. Ähm, also was Open Web Tiles macht, ist eigene, eigentlich ähm, geben dieses ganze Welt, äh, vorgeneriert, die man benutzen kann. Äh, es gibt, es gibt die, die Tools, für die Vektorkacheln zu erstellen, generieren, äh, von OpenStreetMap-Exports und es gibt Toolset für äh, Rasterkacheln zu machen, äh, für eigene Servern zu, zu erstellen und äh, es gibt freie Stile. Das ist das, was OpenMapTals ist und es ist benutzt von, von Firmen äh, weltweit. Ähm, in dieser Sektion von Präsentation habe ich ein paar Beispiele, was machen wir jetzt, weil äh, das war über dem Projekt, wenn, wenn, wenn Sie Interesse haben, einfach auf dem GitHub und um die Webseite gehen und lesen und die Dokumentation ist ziemlich äh, detailliert unter openmaptilesorg doc findet man ziemlich viel, auch wie generiere ich eigene Daten, wie kann ich von PostGIS nach eigenen Vektorkacheln gehen. Die andere Sache ist, man kann auch ziemlich einfach in den Karten Vektorkachen von verschiedenen Servern laden. Oder ich kann, ich kann, dann, ich kann dann von T-Rex zum Beispiel eine dynamische Vektorkacheln laden aus einer Schicht, und das überlegen in einem Stil, in eine Karte mit äh, anderen äh, Daten äh, von Open Map Tiles, weil, weil das ganze Toolset erlaubt es. Okay. Ein bisschen von den coolen Sachen, das jetzt in Labs sind. Ähm, wir arbeiten auf neuem Stilen. Für das haben wir äh, weltweit Landcover äh, bearbeitet, vektorisiert und das. Macht es möglich, Stil wie diese da machen, wo, wo man sieht, uh, das Green für Wald und uh, Wieste-Farbe und uh, Grasfarbe und uh, man kann dann andere eigene Points of Interest und eigene Ikonen drin bringen und dieses Stil anpassen für die Benutzung, die man braucht. Also, das ist ein Beispiel von einem von den neuen Stilen, der auf Open Map Tiles. Vektorkacheln basiert ist und der benutzbar ist. Ähm, in letzter Zeit haben wir auch Höhenlinien äh, äh, weltweit bearbeitet in Vektorkacheln und äh, Hillshading und das macht dann äh, einfache, erste Version von Topokarte. Äh, die haben, man braucht äh, mehr Liebe <lacht> in Kartographie, äh, aber, aber die Daten sind da und es ist, es ist weltweit. Äh, wieder eine Basis für eine für, für eine eigene Benutzung. Also wenn man wenn man wenn man das braucht, kann man da anfangen und die Karte weiterschieben, eigene Schichten drinbringen, eigene Daten, die man die man zeigen zu dem äh, zu den Usern. Äh, Andere Beispiele sind mit äh, Koordinatensystemen. Das da ist OpenStreetMap weltweit. Äh, Vektorkacheln in WGS84, also in unprojektierten Koordinaten direkt. Da ist ein anderes Beispiel, Vektorkacheln wieder mit OpenMap-Tiles generiert in der Schweiz System, genauso haben wir gemacht, auch Großbritannien und Tschechien, also das ganze Toolset kann man benutzen für Vektorkacheln in eigenen Tile-Grids und in eigenen Koordinatensystemen zu generieren. Man hat dann Entscheidung: Entweder generiert man die Vektorkacheln so, dass, dass die passend zu den Stilen sind, also dass die Zoomstufen quasi auf Mercator gemappt sind und dann laufen alle Stile und alles direkt, oder man generiert die Vektorkacheln in den Grid, der man selbst definiert. Aber das bedeutet, dass man dann die Stile anpassen muss auf, auf, auf die Zoom-Stufen, die, die äh, sind für den Koordinatensystem definiert und nicht, äh, nicht äquivalent mit Mercator. Ähm, Open Layers, da haben wir auch äh, geholfen äh, mit, äh, mit Viewer. Also, dieser Viewer braucht keine WebGL, es ist Open Layers Viewer, der zeigt Open Map Tiles Vektorkacheln direkt in Webbrowser, in JavaScript. Mit Hardware-Acceleration, aber es, es läuft dann auch in älteren Browsern. Ähm, Multistyles, das ist ein anderes Beispiel. Äh, Carto, CartoDB-Firma, äh, basiert jetzt alle eigenen Karten auf OpenMap-Tiles. Ähm, beide Raster-Tiles Raster, äh, Raster und, äh, und äh, Vektorkacheln sind eigentlich von Tiles generiert äh, auf die Infrastruktur von Carto und dieses Beispiel zeigt, äh, wie die implementiert haben, eigenes Stil in drei verschiedenen Stilsprachen. Äh, die gleiche Karte, das gleiche Kartografie ist, ist in Carto CSS für MapNIC, äh, für Raster und die äh, Natel applikation von Carto SDK, äh, aber auch in Mapbox GL äh, Styling-Sprache, Uh, und in, uh, in, uh, Map, in uh, uh, Tangram implementiert. Alles ist Open Source auf Carto GitHub und man kann uh, das weiter benutzen. Und es ist ein ziemlich schönes Beispiel, wie, wie Open Map Tiles nicht auf Mapbox-Stack, uh, uh, die, die, die, die, die Open Map Tiles brauchen nicht mehr Mapbox-Stack. Wenn man will, kann man es uh, mit anderen Open Source-Tools benutzen, ziemlich einfach. Die andere Sache, auf die wir jetzt arbeiten, ist, wir haben ja die openstreetmap basierte Karten und jetzt kommt Satellit. Da haben wir eigenes Design ausgewählt und kombiniert, farblich getönt, verschiedene Quellen, Open Data, um, oben gibt es eigentlich NASA, dann, dann kommt die European Space Agency, ESA, Sentinel 2 von EOX-Firma, von Österreich vorbereitet, aber bei, bei uns angepasst und neu, neu generiert. Und dann hat man bis diese Auflösung die Deckung für die ganze Welt. Jetzt kann man weitergehen und für das benutzen wir unsere Map-Tiler-Software. Das wäre die Open-Data von lokalen äh, Quellen wie Inspire in Deutschland oder in ganz Europa oder, oder Nipe data hro data in den USA weiter generieren. Und dann können wir bringen äh, eigene äh, Luftbilder in den Satellitenbildern und äh, wieder anpassen die Farben, sodass man nicht merkt, äh, wo, wo der Schritt äh, ist. Uh, andere anderes Beispiel von Labs ist uh, 3D-Terrain und Vektorkacheln in 3D. Uh, da sehen wir unsere Open map Vector Vektorkacheln auf dem Globe generiert und die uh, Linien für, uh, für Staaten auch uh, und das Terrain uh, haben wir jetzt auch generiert, also Open Data Quellen und das ist dann uh, durch die Webseite uh, erreichbar. Was ist unser das Business? Uh, ja, wir verkaufen die, die vorgenerierte Kacheln, alles, was ich jetzt gesagt habe, kann man, kann man von uns bekommen und integrieren oder für OpenStreetMap kann man es selbst generieren. Wenn man es nicht selbst generieren will, wir, wir liefern dann jede Woche neue Version von Planet für OpenStreetMap, das macht es einfach zu, auf dem eigenen Server die Upgrades zu machen. Wir haben auch eigene Global Infrastructure für, für Hosting mit Servern in USA und Europa und Caching-Servern, etwa 110 Servern weltweit, wo, wo man eigenen Daten und eigenen Karten hosten kann. Das ist der Team auf einer von den Code Sprints in der Schweiz. Das Projekt ist seit Januar letzten Jahres uh, online eigentlich und seitdem hat es uh, ziemlich interessanten Benutzen. Uh, und uh, wir hoffen, dass es euch gefällt und dass wir finden uh, vielleicht jemanden, der uns auch hilft, die beste offene vektorkacheln basierte Karte zu bauen. Merci. Ja, danke für den informativen Vortrag. Gibt es Fragen soweit? Ähm, ich hatte nicht ganz, also danke für den Vortrag. Ich hatte nicht ganz verstanden, was benutzt der auf der Serverseite? Du hattest gesprochen von PostGIS äh, Datenbank für, als Datenbankformat und aber serverseitig, dass ihr die entsprechenden WMS-Dienste anbieten könnt, was nutzt ihr da, was kommt da zum Einsatz? Das Projekt hat zwei Teile, generieren von den Vektorkacheln und benutzen von den Vektorkacheln. Für generieren von den Vektorkacheln benutzen wir Impossum 3 und PostGIS und MapNik als Generator. Und dann bekommt man das Paket mit den mit dem Vektorkacheln für die Region, die man braucht für Benutzen von den Vektorkacheln, ist das Auswahl von den Benutzer. Äh, entweder man, man kann die Vektorkacheln einfach anpacken, auf Amazon S3 oder auf web und ohne Server äh, benutzen. Äh, man, wir haben ein, ein Open-Source-Projekt mit PHP sogar geschrieben für einfache Hosting äh, in, äh, in äh, Node.js, einfache Hosting für Vektorkacheln, für, wenn man Rasterkacheln braucht, haben wir Mapbox-GL-Native benutzt und das ist das Tileserver-GL, der ich gesagt habe, aber Sie können auch andere Server benutzen wie mapnik basierte äh, Renderer, der von den Vektorkacheln die Rasterkacheln macht oder Tangram. Also es gibt eine ganze Palette und das Aus Auswahl ist auf den benutzen. Ja? Also, es wäre dann theoretisch auch möglich, die, die Vektorkacheln auf einem Webserver bekannt zu machen und dann in Open Layers Client rendern zu lassen. Das ich nicht. nicht. Ähm, Was kann man mit den Vektorkacheln machen? Also die die Vektorkacheln in Open Layers, also im Client zu rendern. Ja, ja das ist die ohne Server Variante. Ja. Man, man kann die Vektorkacheln einfach laden in. Äh, in eine Webserver server äh, in Foldern. Also, es sind dann bestimmte, jede, jede Vektorkachel ist eigene File in, in eine Folder und das kann man auf Amazon S3 oder auf äh, GitHub Pages oder auf eigenen web ohne etwas Spezielles äh, installieren oder anpacken, also kopieren und, äh, und dann äh, öffnen direkt in Open Layers. Das ist schon eine Möglichkeit.